Fashion willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cas Incredible und mit dabei El Ricardo. <lacht> Und zusammen gucken wir uns ein albanisches Lied an und zwar ist es von Dafina Sechiri und Kida zusammen. nice Kombination. Oh ich glaube, die gab es vorher auch nicht, wenn ich mich nicht ah, weiß. Was? Das Lied heißt Luje Bellin und ich bin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gespannt. Dafina Sechiri mm -hmm. ist ja meine Lieblingssängerin aus dem Kosovo. Sie ist richtig krass. Also, Sie ja, durch die. Ja, die ist sehr, sehr krass. Die ist... Und dann auch noch Kida zusammen. Richtig nice. Ja. Kida ist auch nice. Wieder. Fangen wir an, bevor ich verrückt werde von dieser <lacht> Batterie. Let's go! Louis Berlin! Oh. Ah, mich der die. Das ist eine... mm. Richtig sexy sowas. Damn. Oh, damn hot Oh und Kida ist da unten. Oh my God, sie oh, ist so chakalaka. Oh. Okay, oh my God, klingt das gut. Das sieht schon mal richtig nice aus. <lacht> mm, I'm so hungry. <lacht> ich glaube, das hätte sich niemand vorgestellt. Also Daphina, Dechiri und noch Kida zusammen. Ja, Arbeiten an dem Auto zusammen. Ja, sehr gute Kombination. <lacht> also nice, dass sie so schmutzig sind. Naja. Oh. Ist ja gut, dass sie schmutzig und dreckig ist. <lacht> <lacht> hey. Alter. Oh. Oh, jetzt. Das, das darf nicht fehlen, Autowaschen zusammen, so. am ja. besten so noch so eine schwamm so <lacht> Fantasie. Ja. kommt noch, die kommt noch. Ich glaube, wenn man dreckig ist, muss ich mir noch sauer sein. Yeah. <lacht> die haben Spaß. Zusammen. Das war eine richtig gute Kombi. So. Die passt auch sehr gut mit ihrer Stimmlage. Ja. Übrigens, es kommt einfach oh. direkt in meine Playlist Oha. rein. Oha! Oha! Oh, my God. Oha. oh. oh. Hey. oh mein Gott! Ah! Kida? Kida in Blond so, ey. Das Ach, ich hätte mich fast nicht wieder erkannt. Heilige Scheiße. Heiß, ne? Meine Kle mhm. äh, gleiche Outfit, plus verschiedene ja. Farben. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Richtig Nice. Ja. Hey. Hey. hey. Oh my god. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Is the other on. one. Ja, fast ja, perfekt zusammen. Geile der gegen cool. works, ne? Oh I thought you're all in the mashallah perfect Ey. Hey, hey. Ey, die könnten wie Geschwister aussehen. Ja, wirklich, ja, ja, ist wirklich so. Hier, auch es also gleich aussieht. Ja, ja. Da kommen, ich bekomme direkt Hunger. Die Tattoos sind zu. Fresh. Alter. Da bekommt man direkt Bock Urlaub und so weiter. Oh mein Gott, A und U. Das Feuerwerk. Nice. Das, ist geil. das war... I like it. Das waren Daphina und Kida. Nice Kombination, hat schon 4,7 Millionen Klicks. Und mm -hmm. es ist ein nice Sommerlied, finde ich. Kann man sich echt gut geben. Ja. Diese Kombination ist richtig nice. Ich es mich direkt auf Spotify, auf YouTube, auf Amazon. Auf ja. Und ja. Uber, und ja. Dann. ja. Musst du. Musst du. Musst du. Musst du. <lacht> yes. Leute, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie findet ihr das Lied oder das Video, mich sehr interessieren mhm. äh, Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht ein Abo da zu lassen, falls ihr mehr Reactions zu albanischer Musik sehen wollt. Und ja, dann sage ich auch Dankeschön, Falle Minderit, äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bye bye! Bye bye!